Ehrenamtler sind wir dabei, die Impflinge, also die Damen und Herren, die über 80 sind, hier zum Impfen kommen, zu begleiten. Wir nehmen sie im Empfang, direkt am Eingang, begleiten sie zur Anmeldung. Dort erhalten sie Unterlagen, bringen sie dort von, den, von der Anmeldung in den Wartebereich, in dem sie die Unterlagen ausfüllen können. Auch da sind wir behilflich, sorgen dort auch für die richtige Reihenfolge beim Impfen. Dann gibt es einen Bereich nach dem Impfen, in dem eben äh, auch geschaut wird, wenn man dort eben noch eine Viertelstunde nach der Impfung beobachtet wird, ob es Reaktionen gibt. Und zum Schluss gibt es dann noch einen Bereich der Abmeldung, in dem dann eben auch sich einiges staut und die Ehrenamtler dafür Sorge tragen, dass hier eine gute Reihenfolge und keine Hektik aufkommt. Ich engagiere mich ehrenamtlich, um meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Ich bin in der Kurzarbeit zurzeit im vom Einzelhandel und ich helfe sehr gerne den Menschen hier im Impfzentrum, vor allem den älteren Menschen. Da bin ich sehr gerne bereit, hier auszuhelfen. Und das ähm, bereitet mir sehr, sehr viel Freude, dass ich hier auch mit meinem Wissen weiterhelfen kann.